In dem folgenden Tutorial, welches ich weiß, wie die Applikation Microsoft Teams auf ihrem iPhone installieren Dafür gehen wir in den App Store und dann drücken wir Teams an und da wird uns der App auch schon angewiesen Drücken wir Büroflöten und da können wir die Applikation auf unserem Telefon installieren So, wir haben wir installiert, wir machen Öffnen und loggen uns an mit unserem IAM at 365.education.lu respektive als Schüler at school.lu Dann akkordieren wir, dass man uns Mitteilungen schicken können dass wir das Mikrofon benutzen können. Und da sind wir schon auf dem Teams. Da sehen wir die funktionen Wir sehen die Teams, die wir haben. Wir sehen aber hier unsere Aufgaben, unseren Chat, unsere Aktivitäten, was alles im Teams lebt dann unsere Kalender dann von alle Optionen, die den Teams zu bieten hat. Hier sind wir bei Beiträgen, wo ich Sachen draufschreiben schreiben kann. An einem letzten Schritt weisen wir nach für jeden Mitteilungen oder äh, Notifikationen kann ausschalten. Da gehen wir auf Einstellungen sie dann Mitteilungen unseren Teams und da kann ich das unten ausschalten. Hier ist es umgeschaltet und äh, kann ich hin und her regeln. Da nochmal auch noch mal eine nach mehr detailliert zu dass das in der Einstellung am Team selber, an der App selber, in den Einstellungen. Und hier gesehen, da können da vier verschiedene Chats ausstellen, die können auch Ruhestunden ausstellen, wenn der oben nicht gesteuert sind. Und äh, die können dann eigentlich ganz individualisieren. Das war doch schon vom kurzen Tutorial über Teams zum iPhone. Also weißt du nicht, merci.